Willkommen zu einer neuen Folge von F1 2018 hier in Italien. Wir hatten ja groß mit der Strategie rumgedacht. Ja, schaut euch einfach mal die Strategie an, die empfohlen wird. Ja. Da hätten wir nicht auf die Soft riskieren müssen in U2, aber. Ja, es ja. ist, ist ein bisschen scheiße. Mhm. Naja. Okay, müssen wir jetzt mit Leben. Dann müssen wir als Soft Medium fahren. Ja. Nein, Warte, was ist das da, als Soft Medium? Super Soft Medium, was rede ich? Mhm. <lacht> also also Soft Medium wäre schon sehr... Also, da muss man schon die Reifen selbst zerstören. Das stehe ich mal runter, dann das da mal runter. Ja. Na, zumindest das einzig Gute, was wir haben, ist halt... Ja, wir wissen zumindest, wir haben die Pace. Ja. Also wir haben beide eine Pace, die für die Red Bulls da vorne reicht. Also ich beide weiß jetzt dass irgendwelche Verrückten hier auf eine zwei Stop gehen vor uns. Ja. So, ich darf von 15 starten, wurde ja 15 durch meinen Ausfall im Quali auf den Softreifen leider. Lucky, dann leider in der letzten Runde nix, nicht alles zusammenbekommen. Ja. Sonst könnte ich hier jetzt ganz schön von irgendwo da vorne starten. Bestenfalls zwischen den Red Bulls. So muss ich hoffen, dass hinter mir. Ja, gut, Alonso wird mich beim Start nicht ausbeschleunigen, aber ich muss einfach hoffen, dass ich nicht mit, nicht mit Hülkenberg mich anlege. Naja, ich habe halt Stroll und Sirotgen hinter mir. Oh Gott, ich bin gerade aufs Kies gefahren bei den Lesmus. Hat meine Reifen zu enthusiastisch aufgewärmt. <lacht> So kann man es natürlich auch machen. Oje, oh das wird auf jeden Fall ein interessantes Rennen. Hm. Ich hoffe mal, dass es diesmal nicht so schnell endet für mich, wie die restlichen Rennen. Die restlichen Rennen waren entweder so. Entweder mich hat es sofort rausgekickt oder ich bin aufs Podium gefahren. Ja, bei drei von vier Rennen war das erstere der Fall. Ja. Aber siehst mal bei mir, ich habe noch gar keine Punkte geholt. Durch sehr, sehr viel Pech. Vor allem den Bug in, in Deutschland, da konnte ich nichts für. Das in Frankreich war okay, das war halt sehr, sehr unglücklich, aber natürlich auch teilweise mein Fehler. dann fahre ich jetzt hier etwas langsam, als wir mir die Renault schon etwas abgekühltere Reifen haben. Jo! 12 hat durch mich durch, weil er es <lacht> kann. Dann kommt, sind da Gasly und Hartley. Auf 17 und 18, 19 sehe ich oh, eine. Hartley! <lacht> Auf 19 sehe ich eine Legende. Es ist einfach traurig zu sehen, dass der Abstand zwischen Van Dorn und Alonso immer so groß ist hier in dem Spiel. So Jetzt Concentration. Und ich hatte einen richtig beschissenen Start. Oh, nicht nach links rüberziehen, sonst passiert irgendwas. Ja. Ich, ich gehe jetzt rechts rüber, ja? Nee, nee, ich bin... Achso, du, du, da bist du. Ich dachte, du bist der Williams neben mir. Oh mein Gott, ich wollte bei... Ich hätte beinahe einen Schaden bekommen. Da musste ich abkürzen. Ja, habe ich gesehen. Ich habe keine Position gewonnen und keine verloren. So muss es sein. Ich habe acht Positionen gewonnen. <lacht> Wenn ich auch bin hier ungerollt. außen neben... Seitz außen! Seit, ich bin außen. Ich bin der hätte mich fast abgedrückt hier. Ich hätte oh hier ist es sehr eng mit und da habe ich hülkenberg gekriegt. Ich wollte eigentlich ich hätte eigentlich sein äh, und Ocon Sainz und Ocon bekommen, aber ich wollte es nicht riskieren und dann fährt Reiken auf einmal so langsam. Ich hätte eigentlich Verstappen jetzt gehabt schon, aber ja, ich bin mit P9 auch zufrieden. Keine Sorge, Verstappen wird von mir aufgehalten. Ich setze auf die Distanz und nicht auf den Start. Ich will endlich mal ein Rennen. Oh mein geben. Gott, was macht denn Räikkönen in gegen Okon? Okon war jetzt so langsam. Es konnte ich schön nutzen, um ranzukommen. Aber auch Hülkenberg ist in meinem Windschatten. Das wird gleich also spannend. Kimi fährt wie das letzte Stück. Kimi, das ist Okon vor dir. Ja, aber Kimi hat ihn erst dazu gedrängt. Okon hat einen leichten Fehler gemacht und hat Kimi total das kranke Überholmanöver gemacht. Verstappen hier richtig langsam auf der Geraden. Ich bin schon vorbei an ihm. Ich passe ja auf, dass ich mit Ocon nicht kollidiere. Keine Sorge, den kriegen wir ja schon. Ey, Verstappen! Verstappen hat mich hier fast abgeräumt, der Idiot. Ich war schon vorbei, schon Meter weit. Ich bin nur langsam gefahren, dass ich Ocon nicht abräumen. Was soll diese Scheißaktion aktion von Fahr Verstappen? Fahr einfach nur vorsichtig. Es ist... Ich bin vorsichtig gefahren, der hat mich von hinten fast abgeräumt. Ich weiß, das ist mir auch jetzt schon passiert. Ich bin vorsichtig gefahren, wurde beinahe abgeräumt, aber... So, ich habe jetzt einfach spät reingebremst und mir geschnappt. Alter, du kannst nicht in Lesmo reinziehen, Verstappen. Und er schiebt mich raus in Lesmo, dieser Idiot. Ich glaube, ich bin. der hat mich einfach rausgeschoben. Und jetzt schießt mich Stroll ab. Keine Sorge, ich werde dir helfen. Ich bin letzter. Ich glaube es hack ich fahre hier einfach ein faires Rennen. Und die KI, die macht was sie will. Bin abgeschlagen, letzter wieder und keinen Bock mehr auf irgendwas in diesem ich Spiel. Ich versuche mal so weit nach vorne zu kommen wie möglich und versuche die dann auszubremsen, wenn es geht. Nee, nee, fahr ein Rennen, das ist... Oh Mann, ich habe einfach keinen Bock mehr auf dieses Game. Ich hatte so eine ich... schöne Strategie geplant, aber nein. versuche doch auf Medium durchzufahren. Ja, werde ich jetzt machen. Was ich interessant fand, Super Soft soft ist schneller gewesen als Super Soft Medium. Ja, das habe ich ja ausgewählt auch. Ich auch. Vielleicht habe ich es nach ganz vorne und wenn ich eh auf, wenn ich eh dann nicht wegkomme, dann kann ich hier aufhalten. Ich bin viel zu weit weg wieder. Ich finde es nur, die Autos sind viel zu instabil in diesem Spiel. Die KI schiebt dann einmal an und... Instant die KI fährt wie besoffen. Das macht einfach keinen Spaß in diesem Spiel. Ich will das 17er wieder zurück. Also, das Spiel ist von der Fahrdynamik super. Für den Online-Modus super, aber nicht um mit der KI zu fahren. Ja, die KI ist hier nochmal schlimmer geworden, mein, meiner Meinung nach. Ja. Die war in 2017 auch schon grenzwertig, aber. Im 17er habe ich sie gemacht, aber hier gefällt es mir gar nicht mehr. Ich habe jetzt schon eine Runde überschüssiges Benzin verbrannt. Ich bin jetzt gleich. Ich bin an Ricardo dran, also an der Topgruppe. gruppe Versuche mich jetzt einfach mal Stück für Stück da durchzuhangeln. Hat da gerade Ocon versucht, in Parabolika rein zu überholen. Okay, das könnte zu einem interessanten 7 er kampf um die Spitze gehen werden. Hey, was so beschissen. Es war die Strecke, wo ich eine, die bisher beste Pace hatte im Quali und allem. Wo oh, ich wirklich mir mal was erhofft habe. Aber was hat Verstappen da gemacht? Okay, ich war schon oh, äh, etwas dicker. Was macht die KI denn? Jetzt habe ich einen Schaden. Einen orangen Frontflügel-Schaden. Jetzt dreht ja. mich die KI weg. Weil die KI einfach nur unfäh unfähig fährt. Jetzt habe ich sogar einen roten Schaden am Flügel. Bin zwar ich auf zwei schon überrundet. Deswegen. Okay, und Bottas fährt in mich rein. hätte mich beinahe abgeräumt. Wie gesagt, dass ich gegen Verstappen etwas Unfall überholt habe, okay, ja. Stimmt, aber er hat davor auch asoziale Moves gemacht. Und die Mediums, man hat gar keine Traktionen. Kann ich die mir nicht wieder abschrauben, diese Scheißreifen? Ich glaube, ich fahre jetzt einfach auf Mediums durch. Ja. Ich habe Angst, dass die KI mich jetzt abräumt beim Überholen. Ich lasse euch schon vorbei, aber räumt mich. Raikönnen? Ich sehe es auf der Karte, jetzt kommt noch Ocon. Ja nee, Sa Vettel ist das größte Problem, weil der mich die ganze Zeit beim gerade lenken wieder abräumt. Das kriegst du als Rache, Ocon. Ja, und Ricardo drückt sich innen rein und räumt mich fast ab. Hey, wir sind jetzt wahrscheinlich gleich auf wieder. Nee, ich war fast überrundet, als du rein bist gerade. Ich weiß jetzt nicht, ob die Mediums bis zum Ende reichen. Ich weiß es nicht. Die reichen locker. Weißt du, was mich aufregt? Ich hätte es gerne Frankreich und gerne solche schönen Auslaufzonen hier in Italien. Dann fände ich es schön, sich von hier hinten zu fahren. Ansonsten, ich sehe 23 Sekunden vorne aufs Strahl und denke mir so, nee. Warum soll ich es überhaupt noch probieren? Okay, ich ich habe sogar 32. Ne, ich hab keine 32 Sekunden. Ich hab vielleicht 5, 6 Sekunden noch so. Da ist Gelb! Bitte Safety Car Spiel. Sei immer so nett und gib uns ein Safety Car. Es würde uns halt helfen, weil wir die perfekte Situation haben. Da ist ein Renault, der stehen geblieben ist. Das ist eins. Achtung, Achtung. Ich tuck das hier hinten am Feld entlang und. Ja. Mal gucken. Also wenn es geht, werde ich vielleicht ein paar aufhalten. Wenn du überhaupt noch vorne mit dabei bist, jetzt nach Frontflüge wechseln in allem. Ach doch, ich glaube ich komme auf zumindest. also vielleicht nicht mehr vorne, aber Punkte sind drin, denke ich noch. Ich habe zwar jetzt neun bis zehn oder ja sagen wir mal 12, 13 Sekunden verloren, aber ich habe natürlich auch die ganze KI hinter mir aufgehalten. Zumindest für ein paar Kurven. So. Jetzt heißt es natürlich pushen, bis die alle ihren Stop haben. Und ich bin mir sicher, die gehen alle auf Mediums auch. Weil das eine ja. vorgeschlagene Strategie ist. Interessant, dass der Bremspunkt hier mit den Mediums besser klappt, als mit den Softs im Quali. Finde ich nicht. Ich komme mit den Mediums gar nicht klar. Bin sogar fast überlegen, gleich nochmal reinzugehen, Doppelsoft zu fahren. Ich habe halt, ich, die haben sich halt so krass aufgehalten. Das war einfach nicht mehr normal. Und ich hoffe einfach, die halten sich jetzt nochmal weiter so auf. Weil wenn das der Fall ist, dann kann ich zumindest einige noch einholen. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt Sekunden. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was denn? 7, 8, ich zähl gerade 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16. Also 16 Sekunden bis ich etwa so bei der Top bei den Top 8 bin. Oder Top 9 Kollegen beträgt 30, 5 Jetzt habe ich ihn Neutral geschaltet. Scheiße. Und im Kies gelandet. Warum wird mir Van Dorn als, als nächster Fahrer angezeigt? Van Donald ist doch gar nicht vor mir. Sie fahren mit alten, super weichen Reifen. Ihre Reifen sind 6 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei Minute 1 Minute 30,1. Van Dorn, was ist denn bei dir los? Du fährst eine 30.1 auf Supersoft. Ich weiß, wo dir sind andere Fahrer aber trotzdem. Du sollst eigentlich mindestens 26 fahren. Oder eigentlich eigentlich 25. Aber ich verdiene, was ist mit Strawn los? Ich verdiene immer mehr Zeit auf den. Kerl. Ich ja. weiß nicht, der ist richtig schnell. Ich kann hier einfach mit den Mediums nicht fahren. Ich verliere immer mehr Zeit. Ich fliege hier überall raus. Ich gehe jetzt gleich rein auf die Softs. Ja, ich würde halt noch... Ah, Soft könnte halt jetzt grenzwertig sein. Also ich würde noch bis Runde 10 oder so warten. Ich will ja... Ja, okay. Stimmt, wenn ich noch wegen Warte, kann ich durchfahren. Ja. Dann mache ich das. Vielleicht kriegst du ja Punkte dafür, dass du jeden Reifensatz benutzt. <lacht> Jetzt benutze ich doch Mediums, was ich nicht wollte. Aber ich bin halt nicht auf eine 1-Stop äh, gezwungen, auf eine 2-Stop gezwungen. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt Sekunden. Ich fahre halt auch nicht schnell, ich komme nicht so richtig klar mit dem Auto. Und dem Medium. Ich komme gar nicht klar mit dem Medium, ich fahre hier 28er bis 27er Zeiten. Ich würde ja halt gerne wissen, was, kann man irgendwie nachfragen, was die Konkurrenz fährt? Fahrer vor dir und hinter dir halt. <lacht> ja, aber von Dorn ist man Dorn. Es zählt nicht, dass ich etwa anderthalb bis 2 Sekunden pro Runde aufhole auf Van Dorn. Ich habe auch fast keine, keine Vorräte mehr. Ich habe noch zwei Runden überschüssiges Benzin. Ich muss jetzt langsam mal sparen, leider. So, da geht Paris in die Box. Der ist für Mediums gestoppt. Komme ich vor ihm raus. Ja, Aber auch nur ein paar Sekunden. Also Paris habe ich theoretisch schon mal. Und ich habe die erste Kurve nicht bekommen. Boah, ich kann nicht mal Ascari hier fahren. So, jetzt ist die Rotgen auf 15. Ne, Wandaun ist wieder auf 15. Also, insofern es möglich ist, werde ich einfach mal die anderen aufhalten, damit du auch Punkte holst. Okay. Danke. Dafür muss ich halt erstmal ein bisschen pushen, das würde jetzt gegen nach der boxen phase der Fall sein. Logischerweise. Jetzt muss ich natürlich ohne große Benzinreserven weiterfahren. Ich will nämlich auf keinen Fall mager fahren im Rennen. Da gehen jetzt auch viele rein, die sollte ich eigentlich alle überholen können. Ich weiß noch nicht, welcher Vors India, ob Perez jetzt der vordere Vors India war oder der hintere. Aber war der vordere. Peres war B13. Kriege ich ihn nicht. Ich könnte sogar noch einen Ferrari kriegen. Nee. Aber ich bin direkt hinter den also ich habe wenig Zeit verloren, die sind alle auf mediums also ich bin direkt hinter Vettel. Ich habe jetzt nur den, Vor den Nachteil, dass ich etwas abgenutzte Reifen habe und leider nicht die weicheren, die ich eigentlich wollte für den Stint. Mhm. Aber wenn ich mit Fettel mithalten kann, ist das eine gute Pace. Ich habe wenig Zeit verloren, muss ich sagen. Dafür dass ich den Frontflügel gewechselt habe und alles. Das ist überraschend gut ausgegangen für mich nochmal. So, jetzt gehen andere in die Box. Jetzt sollte auf jeden Fall in den Punkten sein gleich. Wie weit bist du jetzt weg vom vor dir? ich bin so 30 40 Sekunden weg von Leclerc Okay. P12 gesagt, jetzt. ich kann ja nicht mithalten mit den Reifen ich gehe aber auf die Softs dann gleich damit sie mir noch ein bisschen schöne Runden hier oh die ja, halten sie sich jetzt hier schön auf ich weiß gerade, nicht wer mit dem Tumult ich bin direkt hinter dem Tumult bist du in den Punkten schon? nee Platz 12 weil wir waren eigentlich glaube ich schon alle in der Box jetzt. Dann hat Verlauf ordentlich Zeit verloren, weil der nur auf elf ist. Ich kann ja mal kurz im Rennen direktor schauen. Hab hier hinten ja eh nichts zu tun. Also ich kann mir nicht vor. Also Van dorn war auf jeden Fall noch nicht in der Box, das weiß ich. Also schauen wir mal, wer war noch nicht in der Box? Markus Eriksson und Pierre Gasly, die waren auf 3 und 4. Dann war noch nicht in der Box, Sergei Serotkin und Stoffel Wandorn. Also vier Fahrer, dann wäre ich Platz 7. Ja. Nur dass Gasly und Ericsson sehr weit weg sind von dir. Was fahren die denn hier? Van Dorn und Sirotkin. Bitte lass mich in Ruhe. Beide bei anbremsen die Parabolika überholt. So, jetzt bin ich in den Punkten. Aber Vettel ist jetzt fast zwei Sekunden weg. Na toll, jetzt gehen sie auch rein. So, andere sind auch in der Box, für bin P8. Jetzt müsste noch einer reingehen. So, ich hoffe, per, äh, Ocon und Vettel betteln jetzt hier schön weiter. Also hier ist eigentlich noch eigentlich fast alles drin. Durch den Unfall habe ich halt nur fast das Podium oder den Sieg weggegeben. Den sicheren. Das sichere Podium oder Sieg. Wobei P1 war nicht drin. Hamilton war so weit weg nach dem Start. Vettel steckt immer noch hinter Ocon. Er wird auch keinen Angriff setzen in Askari, das ist super. Höchstens nach Askari. Wie er abgenutzt sind eigentlich dein Medium schon? 25. Meistens schon bei 35. Vom Menschen reingegangen, Runde 4, oder? Alter, Okon, der verteidigt echt mit allen Mitteln. Aber jetzt kommt die gerade. Und ich habe natürlich keinen DS, das ist das Blöde. Komm Okon, ich glaube an dich. Haltet bitte gegen Vettel. Nee, Vettel ist schon längst vorbei. Okon versucht dennoch anzugreifen. Also, hier ist noch viel drin. Ich bin 5, 6 Sekunden hinter Führenden. 5, 6 Sekunden hinter Führenden? Ja, also, nee, nicht hinter dem Führenden, hinter dem Dritten. die Führenden sind genau hinter mir. Das heißt, du wirst mich gleich überwunden. Nee, das ist nee. unnormal. Die beiden Mercedes haben sich davon gelöst. Jetzt habe ich zumindest DRS auf Ocon. Mein rechter Vorderreifen kühlt aus. Peres ja, kommt, glaube ich, immer näher ran, habe ich so ein Gefühl. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 2,9 Sekunden. Sie fahren mit neuen Mediums. Ihre Reifen sind 4 Runden alt. Letzte Rundenzeit lag bei 1,26,4. 26,4 ist er gefahren, okay. Jetzt bin ich in 26,2 gefahren, also der Peres macht ordentlich Gas. Nee, das. das war.. wäre verrückt gewesen, hätte ich da versucht, Ocon zu überholen. Ah, der hat so da eine viel besser. Ich geh diese Runde rein. Komm, Kurva Grande, jetzt habe ich ein bisschen starken Windschatten. Nein, es ist. Man verliert so viel im Windschatten. Das Problem ist, Vettel zieht jetzt davon. Nö, nee, oder? Achso. Ach so. Ja, ich bin zu so schnell in die Box gefahren. 10 km/h, aber wir haben ja zum Glück das reduzierte Strafensystem. Ja. Deswegen wurde ich dadurch nicht bestraft. Ich komme einfach nicht an Ocon vorbei. Ich könnte riskante Moves machen, aber das ist krank. Wieso hat sich diesmal das ERS nicht aufgefüllt über die Box? Das sollte es nämlich eigentlich. Egal. Wo ist anscheinend gepatcht? Komm schon, jetzt bin ich dran an Ocon. Jetzt habe ich gar kein ERS mehr. Oh, da ist Hülkenberg auf 6? Ja. Welcher Top-Team-Fahrer ist denn dann weg? Na, Vettel hinter dir, oder? Ne, nee, Vettel ist, ist vor Red mir. Red Bull fehlt. Oh, Nö, Ocon. Ich hab dir Platz gelassen und du drehst mich weg! Da, da ist tue. der Red Bull. Ja, Zehnter und einen Schaden habe ich. Jetzt kann ich nur gucken, dass ich dass ich Leclerc hinter mir halte. Also echt, jetzt ich... Die KI ist der größte Rotz. Ja toll, jetzt kann ich nur versuchen, zwölf Runden lang mit einem kaputten Auto die hinter mir zu halten. Bei der Bock verliere ich um die 30 Sekunden. Das kann ich nicht machen. Das hole ich selbst mit Supersoft nicht mehr raus. Toll. Ich hätte... Ja, acht Punkte mitnehmen können. Nur weil Ocon absolut hirnrissige Aktionen macht. Ja, toll. Gegen Leclerc zu verteidigen, das wird ein Spaß werden. Hülkenberg ist jetzt P5. Irgendwas in die Box, oder? Keine Ahnung. Ich glaube, Reikön ist in die Box. Jetzt bin ich neunter. Der ja, jetzt Reikön mich ist rein. in die Box. Ja toll, das wäre P5 oder P4 für mich gewesen. Der ja, Reikön ist in die Box, weil er mit mir kollidiert ist beim Überrunden. Ach so. Vielleicht kannst du ja noch mit anderen kollidieren. Ja. Sekunden. Ich habe jetzt erstmal das Ziel, die schnellste Runde zu fahren. Weil jetzt habe ich gerade erst zwei, jetzt habe ich zwei Punkte durch den blöden Kontakt mit Ocon. Ich lasse den nach Cova Grande so viel Platz und der fährt einfach in mich rein. Und ich drehe mich natürlich weg. Und ich bin abgeflogen. Wie kann es sein, dass daran das Auto kaputt geht? Ich fahre frontal langsam bei Ascari rein mit 50. In die Mauer. Und dadurch bin ich gleich kaputt? Das ist der ein Scheiß Ernst. Keine Ahnung. Alter, das bockt einfach bleiben. so gar nicht. Oh, von da der Unzug lebt dir dran. Ich habe ja auch einen Schaden am Auto. Mhm. Der McLean ist schon sehr langsam auf der Geraden. wieder am Planziel angelangt. Aber versucht zurückzukommen jetzt mit DRS. Schauen wir mal hier irgendwas. Ui, da ist es eng mit und Alonso. Und was Alonso abgedrängt, der ist weg. Ist egal, dann habe ich das noch runter hinter mir. Ich habe hier, habe ich innen verteidigt, also was heißt innen? Ich habe auf der Seite verteidigt und Ocon hat hier einfach reingestochen. Als ich ihm total viel Platz gelassen habe, etwa so sehr. Ah ja, und noch was, es wird recht schwer für dich zu verteidigen, knapp hinter dir ist können auf frischen weichen Reifen immer näher kommt. Das, was ich mit Alonso gemacht habe, kann ich auch mit Gasly und können machen. Am liebsten, da würde ich es ja mit Ocon machen. Ocon freut sich gerade über P6. Hm? Ja! ja hat er nur bekommen, weil er mich abgeschlossen hat. Ja. Ja Leclerc hat mich ja letzte Runde überholt, sind schon 3,6 Sekunden Abstand. Und da kommen jetzt gleich Ericsson und Gasly. Zuerst Ericsson? Nee. Gasly und Raikön ist auch schon dran. Schöner Train hier. Ich sag das kracht in Kurve 1. Da muss man gar nicht viel predikten dafür. Jetzt sehen wir erstmal, dass mehrere Autos neben dir fahren. Auf der linken Seite sehen wir Pierre Gasly, auf der rechten Markus Eriksson. Und auf der linken noch dazu Kimi Raikön. Für Eriksson reicht's nicht, aber Gasly kommt überaus und schafft es nicht. Ich gehe euch nicht in die Box, Leute. Was redet ihr? So, jetzt haben sie sich ein bisschen abgehängt. Ja, Gut. und Eriksson ist durchgeschlüpft, glaube ich. Die sind hey, Gasly ist jetzt da... Das wird sehr eng. Gasly und Ericsson drängen sich gegenseitig da ab und halten damit Raikön auf. Mhm. Und Ericsson ist durch. Oh, Ericsson hat auch noch weichere Reifen. Mhm. Und die sind noch frisch, das heißt er fährt durch. Und Kimi Raikön ist durch an beiden. Einfach mit DRS. Viel Spaß beim Verteidigen gegen einen Ferrari. Jetzt muss ich auf jeden Fall meinen ERS laden. Und Ericsson sticht hier hinten rein gegen Gasly. Währenddessen, aber schauen wir erstmal Kimi Raikön Er kommt mit DRS. Und währenddessen wird Ericsson hinten wieder durchgereicht. Jetzt sticht Ericsson aber innen rein mit späten Bremsen und... Er landet leicht auf dem Gras. Oh, Kimi Raikön, der ist knapp neben dir. Er versucht es über außen wie Fernando Alonso gegen Sebastian Vettel genauso sah das ja auch gerade aus so wie 2012 da. und dahinter Pia Gasly sticht wieder rein das wird diesmal sehr eng für ihn und Ericsson geht durch macht äh, Reikun versucht sich schon rum in den Lesmus der hat also wirklich hier einen Stress und er ist vorbei dann schauen wir mal vor Kimi, äh Kimi Reikön, sag ich schon, Daniel Ricciardo versucht Oh der kriegt auch das DRS wieso? Ich wollte nicht wegmachen. Jetzt hat, kommt hier Ericsson von der Seite auch noch in Ascari neben dir. Ich hätte, Aber, Kimi, abgeräumt. Hm? Ich hätte Kimi abgeräumt. Ich hätte Kimi abgeräumt, hätte ich dagegen gehalten. Ja. Daniel Ricciardo schnappt sich in der Zeit G Sergio Perez. Oder schafft das? Ja, er zieht innen rein und ist innen durch. Hm. Nicht gerade gut verteidigt vom Mexikaner hier. Wobei er kommt wieder zurück. Macht er hier sehr gut, aber das war's. Ricardo e ist durch. Und Eriksson nebendran, innen, währenddessen links, Brandon Hartley, der lachende Dritte, Fragezeichen. Jetzt ist der Hass hier im Sandwich und wie er das noch verteidigen konnte, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, Brandon Hartley hat jetzt die bessere Beschleunigung. Wird hier bei außen fast abgedrängt. Und kann er zurückkommen? Ich bremse den ein! Ich bin nur Halbgas gefahren! <lacht> Bren Hartley sticht innen rein, schafft aber nicht. Markus Eriksson und Pierre Gasly crashen in der Zeit leicht hinten. Pierre Gasly beschleunigt da besser raus und zu dritt durch die Lesmus versuchen die drei Und hinten haben sie sich leicht abgeschossen, Gasly und Eriksson. Ich sehe schon krachen gleich. Ist mir egal, ich wenn sie den 11. Platz haben. <lacht> Auch wenn er dir nichts bringt. Aber... Oh, Sergio Perez kämpft hier gegen Daniel Ricciardo. Holt er sich hier seinen P7 zurück? Sehr, wäre sehr stark Und von dem Force India. Und die Überraschung ist. Oh, Bren Hartley ist durch. Aber es ist nur ein Honda. Ich glaube, da kommt der Haas gleich zurück. Nein, im Gegenteil, der andere Honda hat sich. Und Sergio Perez ist vorbei an Daniel Ricciardo. Aber jetzt schnell wieder zurück, damit wir nicht irgendein Überholmanöver verpassen. bist Nämlich du zu spät. Ja. Leider, leider. Ich dachte, du fährst in die Box, weil du so weit hinten gefällt. Und noch DRS jetzt für dich. Wo fährst du lang? Ja, Verwarnung bekommen. <lacht> Abkürzen? Ich hätte gedacht, wenn du eine Strafe bekommen hättest. Nee, ich habe glaube ich zum fünften Mal das so abgekürzt schon. Ja. Meine Reifen kühlen aus vorne. Deine Reifen platzen eher bald noch, würde ich sagen. 52% am stärksten. Die platzen nicht. Oh, Ricardo hat Peres sich wieder geschnappt, vor Ascari. Ah, wird Peres da wieder zurückkommen? Ich habe noch Taten? meine Hoffnung, dass, dass einer der Führenden jetzt kommt und ich die dann abräumen kann. <lacht> Ericsson zieht hier vor den Lesmo, in der zweiten Lesmo vorbei. Und wer hat DRS? Das ist die Frage. Es ist Eriksson. Gar keiner hat DRS. Eriksson hat gar keinen DRS. Der macht das nicht auf. Der es nicht auf einfach sein DRS. Eriksson streikt. Und lässt den Hars-Piloten wieder ziehen. Er wird Eric abgedrängt. Ericsson und er crasht hier mit Pierre Garci. Da sind einige Frontflügelteile geflogen, wie man sieht. Und der lachende fünfte ist hier Lance Roll. Der ist ja schon fast wieder da. Ja, aber ich sehe da auch schon bald Mercedes ankommen. Die sind nicht weit weg. Ich kann mal schauen, Lewis Hamilton, wo fährt er denn gerade? Der fährt Richtung Paraboliker. Was ist eigentlich mit äh, Nico Hülkenberg? Nico Hülkenberg ist P5. Hat der noch einen Boxenstopp vor sich? Nein. Der Guck fährt mal, ich fahr, ich fahr ohne RS und ohne fettes Benzin. <lacht> Wie die rankommen. Ja. Da kommt Ericsson jetzt. Sticht innen rein und schnappt sich Gasly. Doch Gasli drückt ihn einfach wieder weg. Und Ericsson kommt wieder zurück. Sie machen es aber auch spannend. Und da hinten, da kommen schon ein paar andere Kandidaten. Dance, Sie Sirotkin, alle schon dran jetzt. Und auch F F Van Dorn und Alonso. Alonso aber sehr langsam unterwegs, den hat selbst Van Dorn schon überholt. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Werden hier noch spannende Battles, glaube ich. Am meisten, wenn sich dann gleich Lewis Hamilton mit einmischt. Ja, das finde ich das Spannende. Das ist nämlich das, worauf ich hoffe, dass ich nämlich ihn rauskegel und dass ich dann äh, auf P10 bin. <lacht> Und oh. da kommt Markus Eriksson mit übelster top -Speed vorbei. Uh, uh, da können sogar noch Gasli durchrufen Das wird eng jetzt in Ascari mit den ganzen Fahrern. Und da hinten verbremst sich ein Toros. Das ist Brandon hartley Er überholt aber mit einem Verbremser. Interessant. Markus Eriksson kommt wieder links ran. Aber schafft es nicht vorbei. Wie einfach, wie eng da alles ist. Und die Williams, die kleben dran. Und da ist Lance roll mit frischen Weichen zwischendrin. Der hat einfach sich mal irgendwann frische Softs geholt zwischendrin, während hier die ganze Gruppe ausgebremst wurde. Hm. Wer hätte es hier ein PL für Williams? Oh Aber es sieht den einfach den so krass aus, wie viele hier einfach nebeneinander auf der Geraden fahren. Das sieht ja schon fast wie beim Start aus. Ganz innen jetzt Markus Eriksson drängt hier in die Gruppe rein. Crashed hier, halb alles weg und ist die der Spaß Kommt so, nach vorne. so kann man natürlich auch seinen Platz verteidigen, wie ich das gerade getan habe. Ich hoffe, hab, was hast du denn da besonders gemacht? Ich bin über die Kurve hinausgerutscht. gerutscht. so. Also. Hab schon wieder eine Verwarnung bekommen ohne Strafe. lol, Charles Leclerc greift in der Zeit Kimi Raikön an. Kimi Raikön kämpft hier mit kaputten Reifen anscheinend. Und da hinten hat es irgendwo gekracht. Ich sehe nur Kies. Ja, das ist der Haas-Pilot, der immer wegen Gras mitnimmt. So, ich bin sogar negativ... Es sind da ganz hinten, sehen wir schon Louis Hamilton dran. Er ist letzter Mann. Ja, Markus Eriksson versucht es über außen. Äh, yeah. Oh, mein Lenkrad hat sich vom Tisch gelöst. Das ist natürlich jetzt blöd. Scheiße! <lacht> da muss der Haas-Pilot erst mal sein Lenkrad wieder anschrauben. <lacht> Zum Glück ist er gerade auf der langen Geraden. Das Problem war, auf der, das Problem war ich musste da auf der Seite schrauben, wo ich mit hochschalte. Und hinten die beiden Renault McLaren. Oh Mann, ich habe 0,2 Runden über äh, negativ. Wobei, wenn Hamilt... Ui, Pierre Gasly hat kein ERS mehr. Die haben alle ihr ERS schon aufgebraucht. Da hat jetzt jemand irgendeinen Flügel verloren, das gefällt mir. Es waren nur Teile, aber keiner hat seinen ganzen Flügel verloren. Gas ist noch ganz, Eriksson ist... Ericsson hat einen Teil verloren. Ja, der ist mir raufgefahren. Eriksson hält hier jetzt ein bisschen das Feld auf. Er wird schon von Lance roll außen rum geschnupft. Aber er drückt Lance Roll einfach wieder weg. Und vorne ist Sergio Perez überholt Daniel Ricciardo und Daniel Ricciardo kommt zurück und Sergio Perez raus. Ah, schade. Ist der Perez der WM-Kandidat, kämpft hier um Pole-Positionen und die beiden Williams prügeln sich hier um P-14. Ach ja, und Lewis Hamilton ist durchgeschlüpft. Ja, ist ich sehe es. Oh, und da kracht es. Ah, oh, ich weiß, er ist noch ganz. <lacht> ja, ich sah ja sonst hättest du Teile verloren, er sehe ja. Aber du brauchst ihn einfach nicht durchlassen, du kannst keine Strafe für blaue Flaggen bekommen. Halt ihn einfach im Tumult mit drin. Dann crasht er sich irgendwann von alleine weg. Da! Und er ist weg! Louis Hamilton ist zerstört! Komplett? Ja! Er hat's Rad verloren! Louis Hamilton verliert die. Führung. Ich hab Punkte! <lacht> Sergej Sirotkin ist jetzt währenddessen dran! Und Pierre Gasly geht in die Box! Pierre Gasly ist raus aus der Gruppe. Aber Sergej Sirotkin kämpft jetzt um den letzten Punkt hier mit unserem Haas-Piloten. Räum ihn bitte ab, weil er versucht. Du meinst Eriksson! Nee, nee. Ja, Eriksson, Eriksson war gerade vor Sirotkin für einen Moment. Ja, ganz kurz, aber Sirotkin ist der eigentliche Fahrer hier. Der Number <lacht> One Driver. Du darfst nicht zulassen, dass er einen Punkt bekommt. Ja, ich will den Punkt haben. Währenddessen schnüffelt Nico Hülkenberg mal wieder an seinem ersten Podium. <lacht> Dafür werde ich sorgen. <lacht> das ist nicht, nicht, nicht ja. Eigentlich müsste jetzt im Moment Bottas kommen, oder? Und ich sehe ja, Hamilton auch. Ich sehe Hamilton auf 10 vor mir, oben in der Liste. Ja. Also Bottas müsste jetzt kommen, weil See, Bottas Otkin war Wir die ganzen Leute wegen weg von dir, das ist auch gut. Ich sehe Bottas, Bottas ist hinter Ericsson. Okay. Ja, Bottas werde ich nicht... Bottas, dafür müsste ich ihn jetzt in Runde 26 rausknallen. Also ich müsste ihn jetzt in der nächsten Runde raus, sonst könnte ich ihn nämlich nicht mehr auf der Strecke überholen. Müsste ich ihn genau jetzt noch killen. Nein, nächste Runde. Achso, stimmt. Bei mir wird jetzt 26 angezeigt wegen Bottas. So, Sergei Sirotkin versucht seinen Angriff. Aber ja, dass es dann nicht mal einen safety gibt für den Lewis Hamilton, den er erwischt hat. Der geht da, jetzt in. Kommen was ist mit Sirotkin passiert? Ach, der hat vorbeigelassen oder was? Ja. Der hat blaue Flaggen bekommen. Ich habe 0,07 Runden Überschuss. Das ist nicht so toll. Du brauchst doch gar keinen Überschuss mehr. Bist du überrundet? Noch nicht. Ich versuche Bottas noch rauszunehmen, wenn es geht. Nee. Mach ich nicht. Nimm den Punkt mit, dem du kriegen kannst. Dann bist du nicht mehr der Einzige ohne ja, Punkte. Dann ist es nur noch Alonso. Was war das? Es war doch Van Dorn. Ne, Dorn hat Punkte, ne? Achso, nicht nee, stimmt, Van Dorn hat keine Punkte. Oh, da kommt Sirotkin rein, er stieg rein und er holt sich den Punkt! Unglaublich es ist geschehen, Sergei Sirotkin fährt in den Punkten! Brems einfach nicht! Räum ihn ab, damit er zu heute Punkte bekommt. Ich habe eh nichts zu tun! Räum ihn ab! Das war abkürzt nicht abräumen! Das war regelwidrig! Lass dich wieder um einen Platz zurück! Ja, überhol! Und da hat's gekracht, da sind Teile geflogen. Und Lance Troll versucht hier auch noch durchzuziehen. Und Markus Eriksson, wo ist der Haarspilot? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Richtig. Ich bin auf 11. Da ist er, er zieht innen durch. Wie hat es geklappt? Wie <lacht> hat Wenn das, das geklappt? <lacht> Vor allem das Abkürzen war nur eine Verwarnung. <lacht> Punkte. Das kann einfach nicht wahr sein. Da cheatet er sich einfach noch einen Punkt. <lacht> weißt du, was noch trauriger ist? Was denn? Ich war vor Hamilton, bevor ich rausgeflogen bin. Willkommen bei der der besten drei des Das heißt, ich hätte mitgekämpft in dieser Sie Gruppe, hätte es mich nicht erwischt. Das bloß für einen Ach, Scheiß auf Portas, ich hab einen Punkt. Yay, oh, Nächste Stufe oder so. Also. See, schafft es von 20 auf 11. Wie viele Zwischenfälle gab es denn von mir? Ereignisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal. 7 Mal. Und ich habe keine Strafe bekommen. Betrug. Ich schau mal auf die Rennleitung hier. Ereignisse. Ja, ich schaue es mir gerade an. Total Schaden bei Lewis Hamilton, ja, das stimmt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aber weißt du, du hast nicht nur Streckenbegrenzung überschritten, du hast Kurve abkürzen gemacht. Dafür gibt es auch mal so schon eine Strafe, eigentlich. Ja, dafür wurde ich in Frankreich zu hart bestraft. Hm. Schauen wir mal, welche Strategien <lacht> so gefahren wurden. Kimi Räikköner als Einziger auf einer 2-Stop unterwegs. Neben... Ich, war, ich hätte Also ich, ich hätte, glaube ich, hier... Ich glaube, ich hätte hier Platz... Also Bottas und Hamilton hätte ich nicht... Vielleicht, Bottas hätte ich gleich gekriegt, aber zumindest Platz 3 wäre drin gewesen. Egal, ich habe einen Punkt, Leute. Schaut es euch an, ich habe einen Punkt. Ähm, wo kann ich in die Weltmeisterschaft gucken? Rangliste. Jetzt ich hat er auch Ericsson. Ericsson ist der Einzige ohne Punkte. Selbst Sergej Sirotkin hat einen Punkt mehr als ich. Hm. Schauen mal, Konstrukteursmeisterschaft. Renault hat uns geschnupft. Force India ist jetzt schon meilenweit weg. Wir müssen aufpassen, dass uns Williams nicht schnupft. Ähm, ich will aber nichts sagen. Ja. Ocon hat mich abgeräumt. Ja, Ocon, schau mal, wie viele Punkte er sich geholt hat. Das ist traurig, dass Force India... Schau mal, die, die, wir beide zusammen haben nicht mehr Punkte als irgendeiner dieser 14 Wir die haben so viele. Komm. Ich habe so viele Punkte wie. Ähm, hm. Wie Williams. So viele Punkte wie. Nee, Williams hat mehr Punkte geholt. Ja. Swall hat. Stroll hat 8 Punkte geholt. Ja. Traurig, hm. aber wahr, er hat mich bald. Selbst Van Dorn die Legende, hat vier Punkte. Schau, Van Dorn hat so viele Punkte wie Gasly, Hartley, Serotkin, du und Eriksson zusammen. Das muss man jetzt mal schaffen. Und ja, ich habe Ericsson auch noch dazu aufgezählt, das ist wichtig. <lacht> oh Mann. Ja, aber ich fühle mich, ich, es ist, es war einfach nur Scheiße von Ocon. Also ich habe ihm so viel Platz gelassen, dann Ja. Verstappen äh, ist auch drin. schon mal, ist Vierter geworden, ich... also nee, warte, das ist die Rangliste, ich fest Verstappen ist Dritter geworden, ich wäre aufs Podium gekommen! Äh, ja, ich auch. Wobei, du musst denken, da war halt, wäre noch Hamilton da gewesen. Ah ja, stimmt. Ich wäre Vierter geworden! Äh, also, naja, was soll ich davon halten? Nee, warte, ich wäre Fünfter geworden, Was war mir. Äh, ja. Also, zumindest Punkt, aber zumindest habe ich einen Punkt geholt. <lacht> einen, <lacht> An... der ist sehr wichtig. Ja, ich bin Frau Eriksson. <lacht> und damit aber, habe ich, damit habe Aber ich eine Fisch Frage, was rechtfertigt ist das, dass du hinter ähm, Serotkin und allen anderen Einpunktlern bist? Keine Ahnung, die sind ja alle Zehnter geworden. Ja meine ich die beste Position des Zehnter zählt dann die Zweitbeste. Hast du keinen P11 geholt? Ne warte, das stimmt nicht. Serotkin müsste, äh, müsste dann eigentlich der Beste sein, weil er P10 und P11 hat. Aber nee, er ist auch nicht. Hm. Oder geht es, nee, nach Buchstaben geht es auch nicht, oder? nee Ich glaube, es hm. geht nach der Teamstärke, nur dass Haas halt ignoriert wird. <lacht> <lacht> nee, es geht nach der Fahrerstärke, sie ordnen einen, welchen Fahrer sie am besten schätzen davon. Gasly ist so der Beste von euch, dann kommt Hartley, dann Sirotkin und dann kommst du. Es geht aber von, von hinten <lacht> nach vorne, die besten Fahrer sind ganz unten. Und die... Ja, ja, Sirotkin ist der Beste, ich weiß. Nee, Eriksson ist der Beste. <lacht> Dann komme ich. Und, Und Portas er, hat einfach seine Führung ausgebaut. Das, ich glaube, ich spielen. Portas ist der schlechteste Fahrer im Feld. Nach der Rechnung. Ich fühle mich verhascht. Naja, ich habe Punkt geholt. Damit habe ich so oft Punkte geholt. In einem Rennen wie die Lucky diese Saison. Ja. Von... Trotzdem war ich 18 Mal besser, was die Punkte angeht. Ja. Egal, wir, wir wissen, da war die Pace drin und... Naja. Es, es wird schon besser laufen mit der Zeit. Ja. Sonst stellen wir einfach für irgendein Rennen auf nuller KI und haben unseren Spaß. Dann fahr ich dir weg. Nee, ich die. Nein. Das schaffst oh. du nur, wenn du mich abräumst. Das kann ich gut glauben. Na dann Leute, ciao, ciao. Ciao.